Die Max-Eidt-Schule Dreieich aus Hessen, deren Schülerinnen und Schüler den spanischen Partnern ein besonderes Gastgeschenk mitbrachten und dabei mehr als nur handwerkliches Geschick unter Beweis stellten. Gemeinsam sägten und schliffen sie eine selbsttragende Brücke, nach der Idee des großen Europäers Leonardo da Vinci. Dabei demonstrierten sie ihr fachliches Können, zeigten Durchhaltevermögen und bauten sich ein Stück weit auch die Brücke in eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf. L'inclusione è stata reale durante lo spettacolo finale. I partecipanti con le loro diverse abilità, attraverso la musica, la danza, il canto, hanno trasmesso un messaggio di apertura alle di diversità. Projektom Farmit želimo spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjimi motnjo v duševnem razvoju na kmetijah, saj smo ugotovili, da je kmetija zelo primerna okoli za njihovo zaposlitev. Se mi zdi, da smo na ta način ugotovimo, da smo razbili tabuje glede poslovanja, da smo dejansko ljudim odprli glave in jim pokazali, da v bistvu tudi to je pot. Hankkeemme tavoite oli löytää uusia keinoja sosiaaliseen inkluusioon. Mietimme yksinkertaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden äärellä eritaustaiset ihmiset voisivat luontevasti kohdata ja kokea yhteyttä. Veimme kumppanikoulujemme nuoret muun muassa paikalliselle hevostilalle katsomaan hevosia. Ajatuksena oli, että hevosen ympärillä on luontevaa tutustua. Tallilta siirrymme viettämään iltaa paljon ja grillin ääriin. البروجكت، البروجيت ايام كوشينسا وطولرانسا بس هي بين لستودنتي تانا كاننا اطفال من اقسمه دفرينتي و اطفال الفتل ستويهم في المكان زادت الرسبت وطولرانسا و عن كل فالور بينهم يستوياتون الشرشين My name is Lena Jelmstam. I'm a teacher at Sunday Educational Centre and we have taken part in the project Promoting Inclusion and Motivation through Peer Support. This was a project in cooperation with the school in Scotland, one in Germany and one in the Netherlands. We have been working with the transition of pupils between levels in school, the inclusion of pupils in schools and people in society